Der Internetdienst meiner Wahl, wäre Google, da spricht relativ viel dafür, weil es ziemlich gut funktioniert. Ähm, neben der Suche über die Suchmaschine ähm, sind so viele Dienste miteinander verknüpft, die Arbeiten mit ähm, Medien und auch ähm, im politischen Bildungszusammenhang sehr ähm, einfach machen würde.